Moin, liebe Freunde, willkommen beim zweiten Teil von diesem Zauberatelier Karten. Wie ihr wisst, das haben wir schon ein paar Tricks gesehen und heute werden wir danach weitere Tricks gesehen, weitere Regeln lernen und noch ganz viel Spaß zusammenhören. Und dieses Jahr ist Alex auch dabei und der Lappa auch. Der Lappa sieht daheim und den Alex ist noch verstopft. mir werden wir auch dieses Jahr um Hilfe, einen Assistent zu spielen und die verschiedenen Tricks zu weisen. Wenn ich noch will viel wollen zu meine dann nehmen wir direkt los mit dem ersten Trick. Und du werdest dich rauchen und wir brauchen heute auch ein Requisit, Tada. ein Tuch. Also das Tuch nicht schön. Ja, super, gestreift. Und ein mhm. <lacht> So. So, Alex, mittlerweile wisst du, wie in das mischt. Das heißt, ich freue mich, um einen Karte zu zeigen. Das wäre ganz leif, und du weißt, wie es -Well geht, ich drehe mich um, und du weißt, dass, wann ich griff der Kamera. Ja? Also, zu weit ist der Kamera gewesen? Ja. Tiptop, voilà. Da kannst du das, das gerne wenn du kannst irgendwo hier leben, wo du willst. So, und damit? Du also, feierlst ja? Tiptop. So, wenn ich da will, weiß, ein Haierhündchen durch. Und das benutzt man nur für ein bisschen mein Mysterium zu schaffen. Und ich werde dich froh die Hand auszustrecken. Ich lehne das Karte, drauf. Und da lehne ich halt durch, drauf. Da kannst du dann den Hand ein drauf lehnen. So. Ich werde etwas Verrücktes machen. Ich werde probieren, den Karten anzufangen. Und in dem Tuch. Pass mal ab. pass mal ab. Abracadabra. Schau. ha! Guck, schon den Kart. hier an der Hand. Kleefst du mal das? Geht. Ne? ne geht. Das ist so schon die richtige Karte. Ne? Ä, ä, doch, den Kart ich weiß nicht, was den Kart aus mit du den Joker gezogen, hast, gilt der für alle Karten. die ist schon eine Karte von. Ne? Ne? die Du hast sie noch nicht überzeugt, ja? Das war kein guter Trick. Ne? No, okay. Ich mache noch besser. Ich mache abracadabra, Kadabra, puff, und ich mache so, ich Schwin den Kartei raus. Gesetzt. Ja. Ja, was war der Kart? Um Feuer, Schwarzfeuer. Schwarzfeuer, ja genau die dorten, Und ich drehe den hier dran und schneide sie dran. Und ich guck, ein Käfer hier, ein Käfer ob. Na guck, Kartspieler Kartenspieler, nicht umgepackt. Und ich schneide hier ran. ich guck, was halt ein Kart im gedreht und das ist die Karte im die gedreht und das war der Feuer. Gut geschafft, Alex. Wir müssen merken. suchen wir auf den Platz gut, und dann haben wir so einen perfekten Assistenten gespielt. So, wie ist das losgegangen? Ich mache heute so, pro Erklärung, dass heute wird bisschen, Den heute trägt es ein bisschen schwerer. Männer nicht unmachbar. Ein Joker kann einen Joker direkt wie in die Kamera, und auf wie weit man damit man Joker machen. Ansonsten ich denke mal man kann um Karten spielen als normal, die du ganze ganze bisschen beredung zu machen. Ich weiß nicht direkt was. Die ist du de Karten spielen und der holt, wann ein Joker ist das am besten du den Joker und der liebt den Joker umgedreht so also auf den Park. Okay? Voilà, das ist schon ein paar so also. Von einem gedrehten Joker halt ah ja, top Und dann drehe ich die ganze Boutique um. Voilà. Das heißt, das Position ist schon, ein gedrehten Joker, die verkehrt dran ist. Und dann reicht alles, alles, alles geht. So, was machen wir hier? Um, also, der Nachlass oder erste Zuschauer zieht irgendein Kart. Ich will die heute hier, dann das nicht schon am besten aus. So, los die Sachen, die auf vorkommen, dass das in der ganz normal Natürlich, ich habe zieht Probe, die, die will. Heutfeuer. Die Moment, wo ich seht wo ich so gucke, weiß Kamera oder wann, wann ich bin. also so ich so, so, so gut an und ich traine mich um, damit ich nicht falsch bin. Die Moment, wo ich mich im traine, manisch, ich okay? Ich einfach von der heutigen Position. Und dann traine ich traine so. Das ich die Schule, das heute. Okay? Ich finde das Kartenspiel umgedreht. Und was möchte Alex das nicht? Weil Alex beschäftigt sich, sein Kart zu gucken. Ja? Und wie ich mich umdrehen? Hinter dem Rick Und wenn ich direkt zur Kamera kann ich ein bisschen machen, was ich will. Hinter dem ne? Rücken. Das hauptsächlich, von genug sein. Ich drehe und halt. der Wenn ich und Karte das Kartenspiel umdrehe, dann ist das was eigentlich los ist. Hier ne? drin hat man das normale W. Da haben wir Verkehrt der Weg. Jusst, was den Alex nicht weh ist, aber den Zuschauer nicht wissen, der Park wäre richtig. Auch das ist die jeweilige Karte. Es gibt die Illusion, dass der Park richtig ist. Das ist noch ganz interessant, dass, wenn der Alex nicht so nehmen sollte, den Karten dran zu legen, wenn er den Karten dran zu legen hat, dann hast du den, wie der Heiko gesehen, verkehrt dran. Wie das wissen, ich möchte die Karte zum Kartspieler dran zu So, warum? nur sie prüfen ob die da so passen bei dem heutigen Trick die müssen mir schwierig sind das istens Ein Zuschauer darf nicht da tot machen das ist nicht gut Tisch für das Monat nicht machen machen nicht mindesten ich fange ganz eng so dass er nicht kann operieren aber wenn ich mir keine will dann hole ich keine also ich helfe ich, ich lehne die erste dran und dann lehne ich sie dran okay das ist wichtig so dann nächste dran. das ist? Lo wat ma Hund aus, wenn die Karte spielt, die umgedreht, wenn die umgedrehten. Joker, wenn halt die umgedrehten Karten vom Zuschauer. Dann das Problem, nur konnte schlechftweise ein Hai ähm Schmusskart spielen da rein umdrehen. Den Trick, wie gesagt, den Hundeschlunde der Funk gibt schon ein Zeichen an, was Leute frei und mit und dann ihr habt es probiert so äh, zu verstoppen, mit das nicht das sieht nicht gut aus, fand ich nicht mal. oft hat Leute auch gemäht, du für die Löschkarte aus dem WC zu gehen. Nur könnte fliegen, Puff, könnte eine Karte rausgeflohen. Das ist nicht gut fand, weil eine Karte könnte nicht so rausgeflohen. Für von der Tisch, um von dieser Position an die Dote Position zu kommen, muss man den Kartenspieler umdrehen. Und wie machen wir das? Man kann es einfach mehr benutzen im Moment die vom Durch. Die Schuhe wollen einen Durchraus, der muss den Durch holen, aber es den heutigen Trick mir einfach zu präsentieren. Natürlich kann ich das, das nenne ich an der Zauberung Miss Direction. Das heißt, wenn ich, ich denke, die Aufmerksamkeit auflenke, um den heutigen Trick zu machen. Ich kann auch zum Beispiel so den so. und dann drehe ich den, just, uh, just eine Sekunde den für damit ich kann den Gedanken lesen Und dann drehe ich ihn. Aber ich fand das mal noch gut und ich erkläre euch auch viel Hi und ich schüe die Position, wenn ich durch raushole, da wackeln ich bisschen am durch und dann unter dem durch Training, der Tisch. natürlich, hege das heißt, der durch wackeln und ich mal just, weil das ist nicht immer eine gute Position. Und auf unsen Zuschauer sollt Hand erstrecken und ich nehme Kartspieler sein Hand. Noch einner froni, für was musst du durchtrop? Mal einfach, weil Heinz du mal kann das verrutschen und da gesehen ich und das will Ich nicht. Hauptsächlich schon die letzte Karte. Der das heißt, Tisch. Wenn das nicht viel kommt, lehne ich das Tuch drauf und möchte auch ein bisschen mein mysteriös. Voilà. Und so also, soll ich das Tuch drauf machen für das Karte in der Das ist in der Tuch, wenn ich das halte. So, Alex kann zufällig vielleicht noch ein kommen, dass die Leute auch gut gesehen was zwischen den Händen passiert. So, wenn dann Alex dort spielen so gut und dann hält er zu uns natürlich beim Tuch. Weil das mal, wenn ich in das Tuch gehe, ich habe hier eine Karte umgedreht, dass die will ich nicht, dass die umgedreht ist, ne? weil die, die hat. Ich muss die Last gehen, Aber was ich machen ist, folgendes: Ich gehe an den Park und wie das die Leichtkarte ist, ziehe ich einfach die Leichtkarte raus und ich weise, dass ein Joker ist. Ich da mir denken, für was ich nicht, das Joker zu weil da kann ich den Witz machen, schon eine Karte. So schön finden. ich schon einen Joker, den ist doof, egal was für eine Karte. Und natürlich, so wie der Alex, sieht sagt: ähm, Nein, das fand ich nicht witzig und um, war auch nicht gut. Und der will das, ne? der wird der ein bisschen das, was wir hier sehen. Aber ist, ich lasse los und ich meine, ha, ha, ha, ich habe einen guten Zauberer, ich habe einen Joker -Punkt. Und dann warst du, das ist nicht witzig. Und dann nehme ich den durch. Und dann sohn ich, oh, ja, das ist kein guter Zaubertrick. Das werde ich aber machen, aus dem Moment. Und ab dem Moment, bei dem Alex geschieht nicht mehr, ich der so, ich weiß nicht was, ich meine. was ist denn? Ah, das denn, Karte? Sieht ihr? Ah ja. Schauen weiß dann, man, ich find, was ist die Karte? Und sie dann, sie ist genau der. Soll ich gesagt sie. Ist gesetzt, sie ist. Nee. Nee, weil es so Spaß Ja, voilà. Und dann finden ich das witzig. Und dann sehen sie, ha, ha, ha. Ja. Ich, das, ich weiß, eine Karte. Ich fand es cool, wie die Kamera zoomt, weil das kein Karte tut. Ich weiß eine Karte. Und dann drehen ich sie immer und ich sie umdrehen. Und so, ich sie umdrehen. Und das, ist nicht, das noch ein besseres Trick. Und da, wenn ich dann was will, und ich meine, heute, wenn ich die Karte umgedreht dann habe ich effektiv eine Karte, die äh, umgedreht ist. Die ist für den Zuschauer sehe, wenn ich durch magische Kräfte die Karte umgedreht habe. Voilà. Vielen Dank, Alex. Das was tipptopp. Also. So, wie ihr gesehen den heutigen Trick ist, par zu den anderen, ein bisschen schwer, weil die gibt Sachen, die man knücheln Mais Du musst so keine Angst haben, weil ich weiß, am Anfang haben wir einen Trick, wissen? Du oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die, die gesagt hat, von der Stadt machen. Du musst keine Angst zu führen hat, weil der Moment, wo du regnet, mit mit mehreren Versionen, ähm, musst du keine Angst zu, weil die Leute gucken nicht mit der Hand. Die Leute erwarten, ich meine nicht, dass der hier schläft mit der Hand macht. Natürlich den heutigen Move geht geht's immer schneller, schüsst, okay? Und dann wie gesagt von von der Scheiße. Für das man zum Schluss das Ende eigentlich clean, proper rausgehen, in der Tisch. wenn ich nicht tot mache, das Tote mache, das wäre nicht gut. Ne? Da gebe ich den, Hau, den, Hau, den Joker nach und ich will, dass zum Schluss alles rein dass alles wie am Anfang. der Tisch, ich will den unter den Händen und ich ihm den Joker wäsche. Ich mache einen kleinen Witz und dann drehe ich ihn. Und dann weiß ich, dass Karten alle gut und umgedreht sind, bis, also dass alle Karten verkehrt sind, bis auf die Häuten, die dann um Ende als Zuschauer sein. Das erinnert natürlich, was ich auch so muss. Oder was alle ja, Schöner gut, David. mir ich äh, zum Beispiel äh, eine Karte spielt, du hast kein Joker dran. Was meine ich dann? Kein Problem. Ich kann dir egal, was für eine andere Karte holen. Ich kann dir einen Damm holen. Dann meine ich einfach den Witz ein bisschen anders. Dann ich raus und, und dann sage ich, ich werde eine Karte rausziehen. Dann gucke ich und sage, ah, da weiß ich nicht die Karte. Und dann siehst du, ihr ja, mir das ist nicht mehr? So, ah, ich bin nicht gesagt, ich gebe Dinge raus, ich habe gesagt, ich gebe meine Lieblingskarte raus. Und das die Karten, nee, die wollte ich gar nicht fangen. Also, ich wollte die einfach umdrehen. Voilà. Ich kann dem aus dem Weg gehen, an dem sich ein hier eine russische Geschichte erfunden. Natürlich dem Joker fand ich das am passendsten, weil du vieles aus dem Weg geht. Ich meine, ich habe da quasi mal alles aufgedeckt. Das heißt, ähm ja, wie gesagt, so am Anfang, ist eben die kleine Präparation. Wir so, da wird wir präparieren, das hat schnell 400 Leute, weil ich kann gucken, dass ich Karten das ich drehe ihn ein um und dann drehen wir die einfach so um. Ich meine, du, als Kind. Wir können auch Karten spielen auf den Boden fahren und alles abraffen, so normalerweise ist das kein Problem, das so gut 400 Leute ein umzudrehen. Was geschieht, wenn du ihn, der du fragen, sieht, ich kann ich eigentlich machen. Tja, wenn ihn halt kann man können wir den Trick nicht so mal wie man wollte machen. Und da können so ja mit der da so ein umgedrehte Karte, was das von der Zuschauer hat gesagt. So da und dann zum Beispiel so durchgeht, da sieht, du hast aber eine umgedrehte Karte. Also, ah, ja, das ist ein Joker. Ich hatte umgedreht, ich nehme den auf Zeit. Äh, das ist nicht so will. Voilà. da können wir das so verteidigen. hier, wenn ihr das tut, dann geht er zurück. zurück, ich erkläre euch nur direkt, wie ich kann vermeiden, dass Leute das immer von Kartenspielern stickeln. So, und dann kommen wir los ich zu einem von den Tricks, Trickern, die wir zusammen machen. Und dann haben wir noch zwei Tricks die ich euch erklären will. Und dann sind wir auch schon heute mit der Session fertig. Fangen wir mal an. Wir machen hier einen ganz impressionanten Kartentrick. Und es geht um Poker. Für die, die von euch vielleicht Poker kennen. Das also ein, ein ganz bekanntes Kartenspiel, wo ich mal zugespielt habe. sollte nicht machen. Aber zum Spaß kann er auch Poker spielen. Und darum geht Ein ganz gute Hand zu tun. das wäre feier von ihnen selbst. Die besten Hand, die Ball kann haben, das sind feier Assen zu Alex, du kannst ein mein hinkommen. Alex, du musst heute halt viel schaffen. Ne? Ja. ja. Das tut mir leid, Wir ich es gut geschafft. So, Alex. Es gibt immer gesagt, dass Zauberer für Fuddeln. Ja, ja das stimmt. Ja. Und wir können so gut fuddeln, dass ich vier Dinge auch fuddeln, ohne dass es so Ja? Aber ja, alle ich schon neue Karten spielen. Und spielen, wie wenn man für Poker spielt, für die perfekte Hand zu kriegen. Und wisst ihr, was wir machen? Das kann ganz einfach. Ich hätte gerne, dass du, du schon Kannst Du kannst das machen. So, du kannst so gut nach, vielleicht ein kleines Trick, das fand ich gut, holle große Kaufe. Oh, du hast eigentlich gedrängt, zu vernünftig, eine nationale verloren. Du kannst das ganz gut machen. So, ein große Kaufe, tip top. So, und dann hältst du ein Karte hinein und lässt die nach drauf. Tip top. So, dann hältst du das nach ein K, du hältst schon ein, eine gute Kaufe und lässt die rum auf Zeit. So, und dann machst du und dann müssen wir da reinkehren. So, und dann holen wir die Neuen und nehmen wir die drauf. So. Ich habe gesagt, ich gehe Die Kamera hält das ab. Und ich will nicht, dass meine Mutter gesagt hat, ich fuddeln. Ich mache gedacht, ich lasse den Alex fuddeln. Alex, du hast tipptopp gefuddelt. Findest du nicht? Ne? Nein? Ich fand das gut. Weil Alex ja, du weiß noch, was ich für du gesucht habe und was die Hand mega gut wäre, das wäre Ne? Von Alex, ich fand das tip Top, weil du effektiv die Feierasse fand. Merci, dass du so gut gefunden hast, Alex. Ich muss sagen, dass du so gut wärst. Vielen <lacht> merci, Alex. Du kannst zu sitzen gehen. Ich meine, Alex, du verstehst die Welt nicht mehr. Ha? Ja, ich <lacht> nickte. Ja, ganz, ganz flott, einfach ein Zaubertrick. Ähm, was flott ist, ein Zauberer muss heute absolut nichts machen. Also, er hat nichts zu bewegen. Der hat aber leider, das hier, ja eine kleine Präparation zu machen. haben ja, die Präparation bis gemäht ist, geht ein Trick von alleine. Und du hast gesehen, ich habe ein Kartenspiel bei Gunnar Dugepack, das einzige, was gemäht ist, das ist ein ganz impressionanter Kartentrick, weil der Zauber eigentlich durchwandt. Und ich bin immer der Meinung, und das ist Regel Nummer 2, was ein Zauberer meiner Karten aufhegt, was ein Trick mit zauberhaft auf Das ist natürlich mein Regie. Ich erkläre nicht direkt, wie es geht. Voilà. Das ist, was wir machen. Wir holen hier mal und ich mache hier ein bisschen Ordnung, dass die Kamera alles tipptopp kann filmen. So, ich hole euch die Feuerassen. Die holen wir raus und die Feuer essen und ich an okay? Natürlich wir einfach den Rest vom Park, okay? So, und Schneidehöfen die wir alles von Präparation, und Kartenspiel eigentlich nicht gemerkt. die die Ganz weit in der Zauberei wissen, es geht natürlich auch, mir das ein bisschen schwer, aber für die Aufhängerzauberer die gebe ich einfach so, mit losen die nicht stecken und da gebe ich ja nur noch eine kleine Region dabei. So, der Tisch, wir habe ich die Feierassen neu und das ist so wie jetzt. So, was geschieht also? und Ich stecke die Feierassen ab, dass ihr seht, was genau passiert. Hier, ich hebe den ab. Und ich habe mit dem Alex ein falsch erklärt. Du musst den, den Leute sohn, hier hilft große Köpfe ab, ne? Das Dass genug haben um den noch zu machen. Der Mann so. Wenn du flott hast, willke, dass ich die Feier aus dann so eine und, und ein Karte von drum drauf. Und der Mann das. das noch mal zu machen. Da, ne? dann ich ihm Kuppe, und der ein schon Vorteile denen dass das, ob die andere geht. Für den Zuschauer natürlich schenkt das als, ja, als würde ich nach mehr durch als wäre es noch mehr unmöglich. Und dann habe ich zum Schluss eben die Feier Assen, die hier oben sind. Der könnte, wenn der Poker nicht kennt das wenn der da zu, das ist nicht so mein Bild, der, der könnte das natürlich mal egal, was für eine Karte machen. Der könnte Feier ein holen, der könnte ein, zwei, drei Feier holen. Ihr könnt Feier Damen holen, also in der für Assistentinnen oder Feier Assistenten, mit den Kindern oder die Bauern, das ist sehr los. Der Kind doch von der Weißkarten hat, kann da auch noch etwas draufschreiben. Zum Beispiel Happy Birthday to you für den Geburtstag. Das ist sehr los, wie du die Mutter machen. Willst. Auf jeden Fall, wie gesagt, für der Hai, das Chaos wichtig ist. Und ich weniger mein Kirchen, dass alles gut verstanden wird. Ich will mein Kart spielen, ich will die Feuerkarten, Feier Feierkarten, Feuer essen, ich nehme dich drauf und also, ich schiebe ich ein hier einen großen Park drauf. Wichtig ist heute, dass der immer daran denkt, dass immer von dem Park, den oben hast, die Karte heim und drauf gelöst. Okay? Weil wenn der nämlich <lacht> der Tote, Mann, der Mann der Tote dann, das ist, dann ist das nicht gut, weil dann, das in der Regierentwicklung nicht. Ich von hier rüber, ich nehme der Heim drauf. Da habe ich jetzt selber, ich denke immer, der Park, der längst ist, ich, ich habe das auch gewöhnt, immer von Rietzei, nur längst, der kann da rumgedreht machen. Da ich da, dass ein Zuschauer auf der Seite, meistens bei mir aus, wo ich immer nur links, da sehe ich fest, der längste Park muss ich gerade drüben setzen. Und dann kann ich nur links und dann kann ich auch noch setzen. Und ich brauche schon nicht, die Nase noch einmal Und da weiß ich nicht, dass ich die Feierassen aus dem Funt oder die Feierkarte. Ganz, ganz der Kartentrick, ganz impressionant. Für mich ist das sind sogar von den Impressionantesten, die man heute im Programm hat Und weil flot das wie gesagt, Regel Nummer 2, was den Zuschauer, was den Zauberer der Kartenmann hat, was Zauberer zauberhaft das Natürlich, für immer, Region Nummer 1, für so nach, der Mann, Kartentrick ist ein Keier, ja weil wenn man den nicht mehr aufmacht, die Dote können wir nicht mehr aufmachen, sonst fällt das ab. Voilà, voilà, voilà. Meier. Da gucken wir nur noch für die leichte Karten. Den Trick man erst zu machen. Und da werde ich schon hier, weil ich vergesse, ah, 1915, die wir hier noch müssen dran machen müssen. Ich will die hier, voilà. So, so, wenn ich das für einen, dann fieberit. Mehr das nicht schlimm, dass das von den Hall of fame Für den lassenden Kartentrick, oder füst du nach zum anderen Trick, schmeckt mein, was klar. Ja, da brauchst du die ein Alex. Alex, die Sportsmannheit, den die ganze Zeit muss schaffen. So, Alex, du weißt ja mittlerweile, wie es geht. Mehr zeigen euch ein Kart, weil es so viel Spaß macht. Tip top, drehe mich um, Du weißt Kart. Der Zuschauer. Also okay, so, du kannst du drauflegen, das Drucklehne des und dann kannst du, du so solo ich schon hier hin, so soll ich schon hier du kannst das, hier helfst du einen Käse auf, tippt auf so, und dann lehne ich die Rechte heraus. Halt, so. Mei Alex, größer Moment, füge das Solo schon mal einen Zauber, warst. der Solo-Zauber wird so entweder Simsalabim oder Abracadabra oder Abracadabra Simsalabim. 3, 4, 3, 3. Tip, top. Ich habe schon eine Zauberei gesehen. Weil, guck mal, Du war eine Karte, die sich umdreht. Und ich weiß, was du denkst, Alex. Der Toten, da, wie das mit meine Karte. Ich Tut eine Zauberkarte. Zauber die Zauberkarte, ist mit die Karte, die sie da ist, wo die Karte ist. Das ist fünf. Das ist fünf Karten. Das ist eins, zwei, drei, vier. In die Zeit, weil das die 5K ist. braucht man nicht mehr. Das ist nicht mehr. Aber wenn ich richtig schleiere in 2, 3, 4, dann ist das in Karten. Also das. Tipptopp. Also Alex, du hast es halt ganz gut geschafft, ich muss dir ein bisschen sagen, äh, hau das nicht allein für dich, wie ich beim Trick wie es viel wert. Weil nämlich, äh, wir können ein bisschen helfen. Ein bisschen helfen. Hi, Menge meine Feierdämmen und sie als Feierassistentin die uns nämlich geholt haben, um die Karte heranzufangen. Vielen Dank, Alex. Da kannst du dich noch ein bisschen drinnen sitzen für die letzte Haut. Und dann machen wir dann einen großen Applaus von dir aus. Ich schreibe mich, dass die Leute hier klappen. Und die, die nicht das Video gucken, fragen sich, was klappen die hier. Also, ich klappe für den Alex. So. hi hier enttäuscht die verschiedene Sachen und sich vermischt von dem, die man haut, bis sie hat und an das Konzept von der Lichtkarte ein bisschen ernsthaft. ranhält. Präparation, das tut der Gesinn. die habe ich für weil natürlich hatte ich vergessen, so viel zu reden, und wir holen einfach Feier, Karten. ich hole feier Feierdamen, wir können Kinder holen. Für die Geschichte von der Assistentinnen. Ich fand das, das mich flott. Die können natürlich auch Feierassistentinnen lassen, und vom Poker schwatzen, schwätzen. Das Ganze ist ganz ehrlich überlos. Ich Schon die Feierassistentinnen flott, um Trick so zu erklären. Ich finde die Feierassistentinnen. Ich die die hier hin, Dann holen ich einen von Und du hast das Prinzip von der, von der, vom Trick mit der umgedrehenden Karte. Ich hole die und ich die Hina. Und dann holen ich den Rest vom Park hin, und ich der den Rest vom Park. Hopp. Puff. Voilà. Und das ist immer du eigentlich schon ziemlich gut. Der Tisch. Wir haben noch eine Feierdamen, Ein, ein gedrängter Fünf. muss nicht Herz sein. schon ein Herz gerne, weil es schöner ist. Und ich kein Herz. Und der Rest vom Park. So. Was sagt ist Das folgende ist. Der Zuschauer, der Zuschauer, egal was und hier ist es ganz wichtig, dass wir nicht das heute machen. Wenn wir das heute machen, dann ist es nicht so flott. Ne? Das ist, was ich probieren zu machen, das, just ein bisschen so abzumachen. Und so habe ich gesagt, als hätte ich ganz Kartenspiel, wenn ich auf der Seite gucke, vielleicht ein Fehl vom Kartenspiel ausgestreift. Wenn du Angst tut, dass man sagt, mein ist nicht mehr, Kann auch einfach einen Zuschauer freuen, dass ihr irgendwo kleine Körbchen in den Kader rausholt. Das ist doch auch sicher. So, ich kenne nur, ob die Sachen schief gehen können, schiefgehen, oder wie ich das kann verbessern kann. soll ich erst meine Karte, ich die heute. und die heute. Und den heute flott, weil die einfach automatisch verläuft. Ich lege Ahnung, die Karte, die Nullachse, die Karte drüber an. Deshalb habe ich viel schon nicht gesagt, um zu verhindern, dass der Nullachse so dumme Gedanken könnte, an die will heilig überraschtirchen, meine ich, mein Fangerfütteln. Das heißt, das, das, das, das geht nicht. Und ich so in der gesagt, kannst du die Karte draufsetzen, weil das tut dann, das geht nicht. Denkt daran, wenn ich heilig ein bisschen nervös und die stichern sie einfach so ran. Das will ich nicht, wenn es... Für Gehirn, ne? Ich schreibe das es dass was los ist. und wenn ich abhebe, passiert das automatisch. Von der Kamera von mir, gesehen dann lehne ich den Kopf, den ich habe, die 5, und die 4 umgedreht, dann lehne ich Der automatisch 1, 2, 3, 4, 5, als das die 5 Karte ab der Karte ich muss uns sich nicht machen, das ist automatisch, es geschieht automatisch. Voilà, ich nehme Dann, so eine zauberwollt, wie auch immer. Wenn man ein ausstreifen, du weißt nicht, dass ich noch ein bisschen, wenn es nicht geht, mit dem Ausstreifen. Marder hat so viel vier drin, die der nicht remontant. Und dann stoppt er bei der 5 und dann lädt er auf die andere Hand, die andere Karte. Okay? Können wir vielleicht auch noch ein machen, just für, dass das Publikum auch äh, von dem gut versteht. So, ab heute habe ich umgedreht, die haben das natürlich normalerweise umgedreht, doch, aber ich lasse es so viel, das ich gut gesagt habe. oder Ich schaue nach, ich weiß, was ich denke, ich habe kart Karte umgedreht, mir das nicht der oft sind Ja, effektiv, das nicht mein Karte. Nein, das Zauberkarte, Zauberkarte, sieht man nämlich, wo der Karte ist. Dann hole ich heute, was drüber Trivace von der lu ausgestreift hat, hole ich ab Zeit. Also, und ich find, wenn ich von lehne die da hin und ziehe ich ihn. 2, 3, feuer ja, ist natürlich umgedreht, ich nehme die Haare auf Zeit und ich will den ganzen von Park, den ich nicht brauche, abzeit, für das den Zuschauer besser gesagt wird, lasst das, das ist mega Megaduscher. -Dien. Und also, ich denke auch, dass die dort sind. Ja, das stimmt. Und sich, den Trick fand ich ziemlich stark für was, weil an der Basis das Trick noch fertig schon und das, oh, oh, Karten, die Karte rumgefunden, dann habe ich gesagt, oh, das ist mir Karte, gut habe gut geholfen, kriegst. von der Zauberkarte. Mir war heute ist, sehr hauptsächlich der Schluss, weil die Feierkarten das kennen, in sich dass so auf einmal Feuerassistentinnen da waren. Oder war Feueressen oder Feier von was da rum der Welt. Ja? Du kannst auch, das habe ich auch schon gesehen, und zwei drei Feier nach dem Sturmhund, das geht auch. Wie gesagt, das ist erst los, was du hier machen. Ich persönlich, wie gesagt, tun die Geschichte gerne. Von den Feierassistentinnen, das ist für mich eine, eine, eine Flutgeschichte. Das ist los. Ich ist zu einem kleinen Detail. Ich nehme mal weiter vor, weil ich weiß, dass das so sehr wird. Das Fleisch am Kopf hat, weil er ist und so rennt man hier Hai und nehmen wir hier ab. Du die Größe heraus. Ja, David, ähm, wie weißt du, ob ich nur hoch oder nur Hai muss? Du musst da eben gucken, wo der Ausstreifen ist. Hai als natürlich muss ich drinnen gehen. Die Karten, die drinnen laufen, muss ich gehen. Hai als Länge, zum Beispiel, natürlich, wenn ich die andere Seite ausstreifen, so die Ausstreifen, dann wäre das jetzt. Hai muss ich einfach gucken. So, und dann gehe ich heute normalerweise nur länger auf. Okay, auf jeden Fall. Von der Ausstreift streift normalerweise immer die selbe Richtung, für das hier nicht kommt Wir üben das ein mit der Hand, von zu kommen, Alex. So, da machen wir das mit der Hand. du einfach durch machen, ich mache so, da gucken nicht, da ich, da gehen wir durch, für Karte, Karte für Karte. Das ist ein kleines Witz. So, okay, das sind sie nicht. Ich Kannst sie unheilen. Dann hole ich die andere Hand heil. So, das ist die Zauberkarte. wo die Karten sind. Einen, zwei, drei Feier. Die daraus gehen nicht hin, in den Grab. Da weiß ich nicht, wenn ich das ist Karte. Ja, und da weiß ich nicht heil, nein, keine. Das ist zum Schluss noch die Feierassistentin. Also, wie gesagt, vielen Dank, nein, keine Alex Es hat ganz gut geschafft. Ich bin wirklich froh, dass du da dabei warst. Ähm, das ist heute noch so ein guter Trick, weil ihr etwas Unerwartetes zum Schluss noch könnt, was den Zuschauern ist es nicht Wert. aber was quasi nur unmöglich erscheint. Und den Trick ist also, aber ziemlich einfach. Ich meine, ich habe heute alles aufgedeckt. Nun will ich noch ein paar Sachen sagen, die für können, Aufhänger ein bisschen schwer sind. Wir haben Riesel, und wir haben Riesel, die Regel 1 und die Regel 2 gehen. Die dritte Regel ist, Sie ihr nicht gezwungen ähm, wenn ihr es nicht willt das soll doch da Ruhm nicht sein. Wenn du nur will den Trick zeigen und da sind die, die sieht auch oh, schon Kart spielen möchten, du kannst Kart spielen, dann möchten verschiedene junge Leute sehen, das so einfach, nee oder, weil du es gerne froh da? willst du dass ein Trick geht, das ist ein Leute. Ja, ich will dat. das, sagt so einfach, dann kannst du das leider nicht machen, weil wir denken als Zauberer, die sie tun Leute. Frau zu machen, die sie dafür Tricker zu weisen, die sie dafür eher Spaß zu machen. Aber wenn die Leute ein bisschen Base machen, sind so einfach, nein, ich will den Trick dann in Moment nicht weisen, weil das auch nicht mega leicht von den Leuten. Voilà. Das heißt, darüber gut aufpassen. Und auch etwas, ähm, das war da wichtig, übt den Trick gut jeder weiß. Weil ganz oft, ich weiß das auch bei mir der Fall, ganz oft so ich mal, oh, ich habe einen Trick gesehen, ich kann ihn, dann ist ich nicht immer wohl. übt das oft durch. Und dann weiss recht. Wenn er das pro geübt hat, auch mit dem Text, ist das ganz wichtig. Und ich schaue noch so ein paar Geschichten. Geschichte sind Geschichte wichtig, um zu wissen, wenn, dass er einen Trick schämen möchte. macht nicht just das, weil dann ist das nicht so gut. Der Tisch übt Trick wirklich für dich gut, mit Kollegen oder so weiter oder mit, mit einer Person. Und dann weiss wenn er das gut kann. Das ist nicht, weil du die Video. Lohnt, Geguckt, Dass ihr direkt einen Trigger machen könnt, ihr wisst, wie sie gehen. Mit solchen Wissen, wie sie gehen und einen Trick können machen Du dann geht es nachher nicht Unterschied und du musst ein bisschen üben. Auch die Trigger ist ganz einfach: und ein bisschen Übung ist nicht falsch. Voilà. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall war ich ganz froh, heute können wir den ersten Tag, weil ich keinen Trigger zu weisen Und für den Rest äh, hoffentlich, dass wir es schon gesehen haben. Hier ist so ganz viele einfach Kartentricker, Das natürlich oh, Millionen Das Macht nicht schwere Sachen, aber ich wollte Hai erst Kartentricker, weisen, die einfach sind, dass man sie schnell lernen schnell kann weisen und direkt Spaß mit dem Zaubern Ich wünsche Nerjan Gut und Fundoriemäus einen ganz schönen Tag. Ich denke wie viel Leute, dass da guckte schöne, schöne Mitten, und schöne Uhren Und dann hoffentlich ich, wir uns Ich noch ein bisschen mehr Zaubern. Adi